Mein Name ist Hermann Oldaus ich bin 61 Jahre alt, ich bin Krankenpfleger von Beruf, ich arbeite in St. Nicolaus-Stift in Rede und ich habe mich lassen, weil ich leben will. Leben will ich. Und man schulze sich auch wirklich lassen, dass man da ein bisschen solidarisch ist und dass wir für diese Krankenlühe aufpassen, die passt, unsere alten Lühe, damit er nicht krank wird und damit er auch gesund bleibt.